Chat here, we secured the underground route to the coordinates. I should have seen it coming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 Okay. Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. Hey, hey! Ala Nini Hafa? You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through. Ja, hi. und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich bin Metal Mario Master. Und man sieht's vielleicht. Hier nicht, aber wir, wir kommen euch hier zu Resident Evil ähm, Außer ich habe irgendwie da Intro vorher reingeschnitten oder so, keine Ahnung. Er wird schon reinschneiden. Ja. Resident Evil 5. Boah. Es hat lange gedauert, mal, bis wir endlich dieses Spiel spielen können. Ja. Also Ich bin sehr gehyped. Wir spielen auf Veteran. Ja. Dann. Ich glaube, ich wär, werde mich ziemlich dämlich anstellen, weil ich habe Resident Evil 5 doch nicht durchgespielt. Er ja. hingegen schon. Ja, ich scroll ja gerade hier durch meine ganzen Schätze, <lacht> die ich schon gefunden habe, aber nicht habe. <lacht> ja, und ja, ich musste all meine Sachen verkaufen, damit ich auch, auch hier so einen kompletten Neustart habe, weil anders geht dann nicht. Man kann sein Spiel schon leider nicht löschen, man kann nicht komplett von neu anfangen. Was, was ein bisschen schade ist also um, die Rollenverteilung ich spiele als Chris Redfield und ich spiele und ich, spiel. ich glaube irgendwie heißt sie weiß halt nicht ich glaube schon und, und ja, ja wird lustig ich habe das spiel schon gespielt ein paar mal und wird lustig ja hm. äh, ich, ich habe es noch nicht durchgespielt ich bin halt eher resident evil 4 hier gewöhnt da habe ich, ich. natürlich auch Stoff Profi durchgespielt und Mann, das war eine Tortur. Aber reden wir jetzt nicht über Resident Evil 4, wir ja. spielen jetzt Resident Evil 5 und ich würde sagen wir fangen an. Wir fangen an, ja okay, ich drücke auf fertig, aber da steht verlassen. Da macht mich ein bisschen nervös. <lacht> okay, <lacht> ja. Aber ich glaube, dass jetzt das Intro, glaube ich, doch noch kommt. Ah, ne, doch nicht. Schade. Okay, dann, dann wäre ich dann äh, dann muss, äh, Danilo das. da muss Danero das das reinschneiden. Ja, ich werde mir schon mal einmal verlassen. Genau, den Titel Screen irgendwie so zeigen und so mm -hmm. aber das konnten wir auch nicht sehen. Clear, yes. so, story Resident Evil 5. Wir sind in Afrika, genau. weil, weil hier geht irgendwann ab. Ich weiß nicht mehr genau, was aber der <lacht> <lacht> geht ab. Du siehst zwar jetzt nicht, was ich hier meine, aber ich habe meine Grafikeinstellung mal im Ganz runter geschraubt, ich habe glaube ich auf niedrig alles hier eingestellt, okay, weil auf den höchsten Schwierigkeitsrat hat er doch schon so ein ganz klein bisschen geruckelt. Deswegen hm. jetzt nicht so zu dem Punkt, da man sich da nicht anschauen kann, aber ich habe es lieber mal runtergeballert. Wir können ja, man kann es ja auf YouTube auch, auch nochmal noch ja. auf, auf 1080p auch bringen, ja, ja da wird glaube ich nichts bringen mit denen. Also, ihr Spiel sieht doch noch gut aus. Ich selbst auf ja, die das, Rechnung das, ne? das Man erkennt, man erkennt ja Leute, ne? Ja. Das ist so. Hallo ihr Leute. Hallö. ja, ja. Hallo. Machen macht mal weiter. Dann weißt du, irgendetwas über dieses Spiel? Ich weiß äh, viel über dieses Spiel. Ich hab's äh, im Let's Play auch, auch schon angesehen. Ich habe es halt nur nicht selber durchgespielt. Okay. damit wird da Lust. Also ich war, ich weiß auch, auch so, so ziemlich, was hier abgeht. Oh, sehen. Ja. Jetzt bitte nochmal auf Deutsch, Dankeschön. Ja. Die ganze Stadt ist irgendwie leer. Und dabei war, waren wir doch Dabei Ach. waren doch hier noch vor zehn Sekunden noch ein paar Leute. Sind die jetzt hin? Wahrscheinlich beim Bingo. Genau. Bongo. Das heißt Bingo. <lacht> Ich wollte schon gerade was ausprobieren, aber wir haben ja, wir haben ja noch gar nichts. Ja, wir haben noch gar nichts. So, so. Okay. mach mir mal die Tür auf. Danke. Ich bin... <lacht> so öffnet man Türen. Was war, was war Okay, wir kommen. You too. This way. Yeah, really Schade da eigentlich mhm. Lass sie für oh. mich dass sie vermichten dass sie vor sich no den roten teppich rausrollen amerikaner wir sind doch überall beliebt ja natürlich Wo? Hm. du darfst Aber den koffer aufmachen The uh. nice. Ich nehme immer das. Mehr kann ah, ja, genau. Okay. Ah, Moment, ich habe ja schon eine Waffe. Ja, du hast schon eine Waffe. Genau. Ja, ich, ja, ich habe ja schon eine Waffe der Schlange. Ah, genau, es geht um die Oroboros. Mm. Ja, genau, es geht irgendwie, glaube ich, um, um eine neue Virusvariante. Tja, ist es ist so... Also e ähnlich wie in Resident Evil 4, was ich nicht gespielt habe, also keine Ahnung, das, das solltest du tun. Ah, Okay, hier mit, mit ich habe diesen Teil und den sechsten Teil gespielt und ich mag beide von denen. Von daher, da müsste Resident Evil 4 eigentlich lieben. Immer ein bisschen Gold mit Dokument lesen, wenn ihre Lebensanzeige leer ist, ändert sich der Status auf stirbt. Wenn dieser Status für ihren Partner angezeigt wird, können sie aus der Nähe mit aus der Nähe mit B retten sich selbst können sie allerdings nicht auf diese Weise retten. Ah. Hm. Das Spiel ist zu Ende, wenn ihr Partner ihnen nicht rechtzeitig helfen kann oder wenn sie und ihr Partner gleichzeitig in den Stirnmodus versetzt werden. Okay. Äh, Steuerungsarten. Ja, gut, okay. ich... oh, da war aber auch noch eine Tür. Und von da sind wir gekommen, ne? Ja. Äh, ja, von da sind wir reingekommen. Es oh, ist ein bisschen un ungewohnt für mich. Ich spiele ja mit Controller. Ich weiß nicht, wie du spielst. spielst du es mit Tastatur? Oh, oh, oh, oh, oh, ich spiele mit Tastatur, oder? ja. Okay, dann hast du auf jeden Fall eine andere. Ja. Oh, ich freue mich. freue mich immer, wenn ich mehr in den Evil 5 spiel Ich habe Messer. Hast du mein Messer gesehen? Ja. Sieh dir mein Messer an. Wow. Oh, wow. Oh, God. Oh, God. <lacht> ah, wie war ich. es gar. da. da. weiter, weiter da. mal machen alles kaputt Hat da war jemand hm. ne? untersucht der körper ist noch warm was ist hier bloß passiert der schläft doch nur da. Da. Oh. Da. wie eine richtige frau da liegt ein tierkadaver war auf dem tisch ist, äh, ist er vielleicht für eine zeremonie äh. Hat noch gar nichts mehr gefunden man ja, ah, äh, die Schrift mein. ist krakelig alle nicht eingeweihten ein werden ihre Strafe erhalten sie werden den heiligen Tod sterben wir werden sie vor den Fesseln der Boshaftigkeit erlösen so das denn haben wir jemals was Böses getan Bäh. noch nicht das, glaube auch nicht noch nicht. oh grünes Kraut ja aus grüne kraut mit. ich habe nämlich zwei grüne kräuter und ich habe auch noch insgesamt 13 schuss ja. ah. wie eine richtige F du kannst ja auch das mein geht. mein menü anzeigen lassen ne? Äh, ja ich kann deins sehen Gut. hier ich könnte nämlich hier, hier mit dem äh, linken stick plus a können dann könnte ich rennen oder wenn ich einfach hm. den linken stick reindrücke irgendwie können wir uns auch gegenstände geben glaube ich Ist, äh, ja ich glaube auch Ups. Ah, hier geben man muss Ups. <lacht> du hast gerade ein gutes Kopf verwendet. Oh. Äh, willst du noch eins haben? Ich habe hab halt noch zwei. Ja, ich habe auch noch eins. Ja, ich glaube, die Tür können wir zusammen öffnen. Ja, gehen wir mal rein. Das ist ein sehr teamorientiertes Spiel. Ja, und, und so gut wie wir schon Teamspiele gespielt haben. Ja. Da geht das ah, schon. Wäre. Ja. Hallo. Wie gut verstehst du dich eigentlich mit Horror? Eigentlich ganz, ganz gut. Ich habe schon den ein oder anderen Resident Evil Teil gespielt. Ja. Hey. hey, Sir! Geht es ihm gut? So sollen wir ihn eine Ambulanz rufen? Ja. Das ist meine Reaktion, <lacht> wenn ich einen Apfel esse. Wie magst du keine Äpfel? <lacht> Äpfel, Äpfel sind super, ich ja. Äpfel. aber nur die süßen Äpfel, nicht die sauren. Oh, genau die liebe ich. Ja, ja. Äh, was du magst, saure Äpfel? Ja, oh mein Gott, so ein netter Granny Smith. Ne? Glaub, das ist, oh mein Gott. Was ist los mit dir? Du schaffst das schon. Oh, oh, da, da, da, da. oh Hast du den gesehen? Doch <lacht> du schaffst ja. das schon allein. Ich oh, oh, angefeuert. <lacht> Ich glaube, auf dem Steuerkreuz bei dem ist er sein, irgendwo. Oder? Äh, ich... Äh, nee, ich nicht machen. Nee, Steuerkreuz wechselt, glaube ich, die Waffen. Genau. Ja, da kann ich nämlich, äh, ja, das, ähm, Könnte ich dir in der Self-Spray mhm. geben. Mhm. Oder ja. halt eine Heilung. Lass. Oh, Moni. Ah, Muni, brauche ich unbedingt. Oh, okay, gerne. Ja, <lacht> ah, sind da auch irgendwie Podaten dabei. Sind aber Podaten dabei. Es sind keine Bananen dabei. Wie können Sie es wagen? Ich liebe Bananen. So, wir klettern mal hier kurz aus dem Fenster. Ne? Au. Wie eine <lacht> richtige Frau. <lacht> ich habe überall Glas später in meinem Körper. Das, das ist in Ordnung. So. Dann gehen wir mal weiter. Und da hier kommen jetzt ein paar Leute, die uns gut sagen wollen. Ja. Hui. Ah. Oh. Komm, wir machen mal nochmal Nahkampf angefährt. Mess so. euch alle zu Tode! Ah. Yeah habe ich hab Okay. Keine mehr. Ja, ich glaub, das ist ein oh. guter Moment, dir zu sagen, dass hier eine Menge Leute kommen und wir es glaube ich nicht ja. schaffen müssen. Und deswegen äh, ich, ja, gehen wir, mal weg. Ja, wir mal weg. Ja, wir rennen mal weg. Oh, warte mal, Hühner, da rein, da rein, schnell, muss mich rein. Oh, ich glaube, ich sterbe hier gleich. Ah. Äh. Äh. Uh, danke. Und rein ja uh, oh. ich sterbe. Uh, oh. uh, danke. Ah, schnell rein. Mach dazu. Ich hab doch schon zugemacht. Alter. Das <lacht> ist ja Im ja, du hast noch eins ne? Ja. <lacht> ich glaube ich. Du weißt was man mit Roten und Grünen Kräuter ja. macht ne? Ja natürlich. Ich habe jetzt gedacht, wir könnten das noch schaffen, weil theoretisch kann man das schaffen. Irgendwann gehen die ja. Leute hinaus, aber wir haben nicht so viel Munition, da ist das Problem. Ja, ich habe ich hab nämlich nur noch einen Schuss und du bist komplett leer. Come on. <lacht> oh. Ich brauche Munition und hier ah. muss doch irgendwo was rumliegen. Ach, Eine riesige Axt. Ich glaube nicht, dass sie zum Fällen von Bäumen benutzt wird. Ich glaube schon. Okay. Das ist besser. Oh, die mache ich kaputt. Oh, die will ich kaputt machen. Abwege noch Munition. Oh, Munition. Noch mehr Munition. Ja, Lade nach. Ja, oh, das wird super. Ich glaube, wir müssen da runter. Ja. Mhm. So gerade. Komm, sch schwing dein Hintern hier runter. Sehr schön. Warte. Was machst du da? Meine Munition gut. Haben. Oh mein Gott. Ich bin nicht. Sehr gut. verlassen. Oh. Oh, hast, du... hast du auf eine Spinne geschossen? Nee. Eine Ratte. Lass doch die Armen Ratten in Ruhe. Aber die haben Geld. Ah. So, die haben Geld. <lacht> mir? Das, sind, das sind nicht gleich. Erinnert mich irgendwie an die Krähen. schon wieder die Hälfte meiner Schüsse in so eine Ratte reingeballert <lacht> <lacht> äh, wird schon klappen ja klar. irgendwie vielleicht haben die halt Geld bei sich wie auch immer Ratten Geld haben können wir müssen auch irgendwie Essen kaufen ne? Im Supermarkt ja klar so. oh das ist ein Kraut oh, Kraut oh, nicht noch ein bisschen Pistolenmunition nämlich mit. Komm mal raus hier. Ja. Ist ja gut. Komm an. Komm an. Am besten ist mir nach Chris immer sagt. Ja, komm Curry. Okay. Hurry. Hurry. Jetzt nope. will ich nicht, wenn auch nur ein Mensch, das also mal gesehen, wie du aussiehst. Ja, ich sehe, ich sehe seh aus, als ob ich Steroide genommen hätte. Sieh dir meine Muskeln an, wie ja, yeah. more like BUFF. -F. <lacht> Gib the... uns die Waffen gerade gegeben hat. Ne? Dem geht's gut. Yeah. Ja, da oh. freuen sie sich. und jetzt wieder oh, jetzt bitte nur auf deutsch ich habe nichts nee. verstanden okay. äh, was jetzt okay so, ich no, würde wir sagen, sagen wir verschanzt uns erstmal ja. ich bin mal ja ich pack mal den schrank vorne damit ihr nicht durchs fenster ja. kommen ja dann bugge ich den, den Schritt mal vor vor die Tür, damit ja. ich durch die Tür komme. Dann verbrühe ich mal die Kokosnüsse hier. Statt ja mal auf. Weil wir die... oh, Munition hier bei ist, ey. Oh, oh cool, Munition. In den Tomaten. Oh, nein, ich kann ihn nicht treffen. So, ah! einen Schrank auf mich geworfen. Ah? Oh, shit, sind ja, ein paar von denen sind drin Ja, ich sehe das. sie kommen rein. Wir haben doch, wir haben doch alles hier zugemacht, Mann. Ja. Uh, Laute bei mir ist das Fenster irgendwie gar nicht kaputt. Also bei mir schon. Ah, da ist ja den Schrank geworfen. Ah. Oh. Komm nur her. Ins Gesicht. Und, oh oh. Und, oh. und ich ah. bin absterben. Sherman. Hör hey. hey. hey. ah. hey. Okay. Ach, steh auf. Rotes, oh, grünes, rotes Kraut. Oh, wir sollten abhauen. Ja. Folge mir auffällig. Das nicht dabei äh, draufkönnen wollte. Wir müssen glaube ich nach draußen. Ja, wir sollten nach oh, oder? wir sollten abholen. Oh mein Gott. Ja, gutes Timing. Ja. Oh Mann, das ist das hektisch. Ah! Danke. Wirklich hatte die, die falsche Köpfe. Aber. Oh mein Gott. <lacht> Oh, ich würde da weggehen. Ah ja, ich.. Da ein dicker Dicker. Ja. <lacht> oh oh. <lacht> ah, <lacht> oh, ich bin gerade voll weit weg. <lacht> äh, hi, wir, wir können über alles reden, oh mein Gott. <lacht> Warte mal, ich hab die Idee. Ja. Okay. Komm, die laufen wir jetzt hierher. <lacht> <Dort>. <lacht> der ist nicht dadurch gestorben oh, ich, bin, ich bin so gut wie tot ey. Yeah. Ja, zum glück weiß ich was hier ist oh. ich weiß es nämlich leider nicht oh. <lacht> Oh, pass auf hinter dir. Ah. So, lang, immer weg da lang, lang, lang, lang, lang, zack Zack, lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang, dann sollten wir vielleicht rennen. Keine Angst, Alter, ich hab dich. Ja. Danke. Gehen wir mal irgendwo hier rennen. Wo bist oh, du? Oh. Ja, da unten bist du. Ich hab... Oh, ich hab ich hab eine Granate gefunden! Yes! <lacht> nein, falsch. Ah, Vorsicht! Oh nein! Oh. Aber Oh, danke. Auf der Dicke! Oh, thanks. Oh mein Gott! Oh, oh, oh, oh mein Gott! Oh, oh, oh, oh, oh, ah! Oh mein Gott! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nee, nee. Kann ich machen. Nee? Oh, ich sterbe! Nein, nein, nein. Kein Ding. Moment, Moment! Äh, äh, äh. Nimm das! Das, das hat nicht, gar ich. nichts gemacht. Ach, oh mein Gott, ist das hektisch hier! Oh mein Gott! Ja. Oh fuck! Nein, mich. Huh. Zack! Das gibt's nicht! Oh mein Gott, ist das hektisch! Ich verliere dich die ganze Zeit aus den Augen, ey. Ja, ich, ich, ich, ich Au. auch. Warte, bin ein bisschen weit entfernt. Ah. Ja. <lacht> oh, ich bin tot. <lacht> ich bin tot. Nein. Nein! Nein! Ja, die erste Level hat ein bisschen in sich. Aua. Au. Aber danach wird es schön. Ja, oder? ich bin tot! Ihr müsst doch nicht extra <lacht> noch, noch, noch drauf kloppen. Äh, ich möchte gerne was kaufen. Machen ähm, wir einen Geld? Glaub ich. Ja, ich hab. Äh, ich habe aber nicht genug. Wo willst du denn? Ich hätte mir so sonst so eine Maschinenpistole geholt. Ja, davon aber, du, Davon kriegst du gleich eine. Ich weiß nur nicht wo. Also ich bin bereit ja, ich kann dir sagen wo ich gerade eingesammelt ja wenn er da hinten am tor bist. deshalb müssen wir wieder zu machen ja. ihr kommt hier nicht rein aber oh, wir sind auch ja gar nicht folge als ich gerade Oh, sehr gut. Gott. Oh, bei kaputt werden, bei ihr drin sind. Nein. Nach, auch hinter uns. Der Da warte wir ein dick. Warte, mir bis der Dicke kommt, dann gehen wir raus, hier Ja. Yeah. Komm <lacht> die ganze Zeit wieder da raus. Nein, raus hier. Kommt sie nicht rein? Bleiben Sie draußen. Äh. Äh. Äh. <lacht> oh, oh, keine Mutti. Oh, die andere Tür ist offen. Aua! Oh Gott! ich habe keine Muni. aber Ich will bin, ich, bin, ich bin so gut wie tot. Oh. Ich bin. Uh, bist du? Ich bin noch ja drin. Oh nein! Hier sind noch überall, Leute ist tot oh. Oh. Au, au, au, au, au. ja so gesagt ungefähr bei mir aus ihr, ihr partner ist tot ja nein ich habe immer noch kein geld das geld wird leider nicht gespeichert wird <lacht> nee, erst gespeichert wenn wir hier fertig sind so, kannst du uns mal bitte wieder hochheilen? Moment, erstmal... Ja, erstmal die Schränke, genau. Erstmal die Schränke. So. Äh, hier. Da war. Oh, das ist ja noch mehr Pistolenmunition. Noch mehr. Ich brauche ein bisschen mehr. Ah, nein, was ich gar nicht machen? nach wir müssen mehr leute da draußen erledigen Ich hab mir seine flasche kaputt geschossen ich habe den fernseher mit messer kaputt gemacht ich habe eine granate cool ich habe auch eine Warte. aber oh, die kommen hier rein bleibt draußen ihr seid nicht willkommen Bleibt ihr draußen, bleibt ihr da wo ihr seid. Warte mal, ich, ich werfe werf jetzt die Granate da raus. <lacht> das ist doch schon viel besser. Ja. Hier. Warum ist der Muni? Back. Ich glaube, wir sollten nach draußen gehen jetzt. Yep. Äh, äh, äh, äh, äh, äh. So, wir ja. So gut wie tot, fast. Na, bleib mal hier. Lade nach. war so. ja, komm so, jetzt raus hier! Ja. Raus raus raus raus Oh mein Gott. Glück. Jetzt geh ganz bis zum Tor und dann nach rechts. Dann ist da ist irgendwo ein Koffer. Okay. Ah, ich sehe den Koffer. Oh, was schiebst dann, dann zusammenbleiben. Let. Oh, ich habe keine Munition. Ich renne jetzt mal ein bisschen. Ich habe wieder Munition. Jetzt ziehe ah. <lacht> so, ich wieder. Hinter dir. Da wir sollten lieber rennen. Ja, wir sollten rennen. Wo bist du? Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich, ich sehe dich auch. Ich sehe dich auch auf der Karte. Ich okay. bin in so einem Haus dann ne Sammeln hier Sachen ein Ja, so mal Sachen. ich habe so was sagt, nein. Ich versuche auch hier irgendwas, Sachen gold Hey, Gold oh. Ah. Oh, oh, der Dicke ist bei mir. Okay, lass mal. Lass mal hier hochklettern überall, ich glaub, da sind wir sicherer no ah. ah! Lade nach! Wo oh, bist du? Wo oh, bist du? Ich bin irgendwo hinten <lacht> Yeah. Fuck! Oh da ist der Dicke. Ah! Nein, er muss schon mehr. Ah, da besser. Ah, da, da kommt der Dicke. Einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen. Geht's nach da oben. Tschüss. Elektrisier die Wahrheit. Du so, so gut wie tot. Keine oh, Ahnung. Oh, <lacht> ich, ja, ich bin tot. Oh Gott, bist du in der Mitte irgendwo. Aber du bist tot. Ich bin tot. Bye was das bedeutet ja dass wir wieder zu sind ich weiß das ist ein bisschen frustrierend aber all, ich, ich schwöre, alles danach ist einfacher ich weiß <lacht> oh Gott, ey. ich weiß nicht warum das spiel so heftig irgendwie anfängt aber <lacht> alles danach ist viel einfacher so, und ich muss mal lernen. Ich muss mal gucken, wie ich hier schnell auswahl irgendwie mal. Ich glaube, ich muss meine Sachen irgendwie und das sortieren. Mein Menü. Ah, okay. Oh, vielen Dank. So. Oh Gott, nein! Sie kommen! Schon drin! Ja, sie haben den Schrank schon umgeworfen! War aber ein schöner Schrank, Mann! Ja! Er war von Ikea! Ja, oh, oh oh. habe ich die gerade? Was hast gemacht? du gemacht? <lacht> du ich hätte nicht gedacht dass die so stark war der ich bin so hektisch auf mich ich muss mich halt. ich muss mich, halt, ich muss mich halt. jetzt, jetzt habe ich auch kein kon kein kraut mehr ich habe nur eins oh nein nice. was den nur noch eine. ein Schuss. Ah, Moment, Moment, Moment. Ich kann dir helfen, ähm, äh, geben. Ja, Stell hey, schnell raus. durchs Tor durch. Raus hier, raus hier. Raus hier. Ah. Au! Nein. <lacht> Nein. <lacht> Thanks. Oh. Ah. Aua! Da werden wir mit der Flasche eine übergezogen. <lacht> ah. ah da lang, genau. Lass dir irgendwo hochklettern am besten. So. Hier kann man nicht. Äh, ja, hier kann man nicht. Äh, oh mein Gott. Finger weg. Ich glaube, die ganze Zeit die falschen Knöpfe. Aua. Oh, ich war gerade da. Ach, warte. Einfach durch. Dürfen wir mal durch. Dankeschön. Oh, das ist ein Grüßkraut. Oh mein Gott. Ah, ich bin schwer. Ich war da! Nein! Nein! Oh. Ich stand genau davor. <lacht> Mit dem Kopf im Fass rein. Ja. Hm. Ihr braucht es nicht, nicht noch reinzublenden. Ich weiß, dass ich tot bin. Hm. Okay. Wir müssen uns die Munition ein bisschen aufteilen. Glaube ich. Ja. Äh. Warte, du hast du hast eine gerade Gib mir die andere. Äh, hier liegt eine. Ja. Neben dem Schrank liegt eine. Ja, ich weiß. Äh. So, hier ist noch Munition. Okay. So. Schon viel okay. aus. Oh, einer ist weg. Wenn die gleich den Schank um umwerfen, dann werfe ich direkt eine Granate raus. Mach das. Auf die Sekunde genau. Bleib draußen! Au! ich habe vergessen, uns zu heilen. Oh, danke. Oh, yeah. Nein, da wollte ich nicht. Moment. Moment ich heile uns erstmal. Da, hinter dir. Das stimmt doch. Oh. Geht schon wieder dem Muni gleich aus. Kirk, the the was das? Oh, was bin ich oh, Ich kann die Tür nicht öffnen, weil der Schrank davor ist. Deckel kommt. Ich geh raus, ja. Ja, gehen wir raus hier. Folgt mir, folgt mir. Oh. Nein, nein, oh. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, Ich gehe ja die Treppe ja. hoch. Gut habe keine Munition, nämlich verdammt äh, wo ist ja muni ich glaube in den häusern ist glaube ich boni ja aber da will ich gerade nicht rein oh gott der dick ist bei mir <lacht> ich habe gerade 50 schuss mit meiner mg drauf gefeuert der ist, immer wieder tot. Der ist immer wieder tot. ja den sollte ich glaube ich nicht konzentrieren im moment ich habe granate also, der verschwört verschwört das fenster ich komme da nicht durch ah. warum ist dieses spiel so stressig aber ist die granate ich habe ich habe gerade einen obststand in die luft gesprengt geil aber und direkt hinter der ja. Moment mal. No bist du bist doch hingegangen. Ich bin tot. Ich sterbe. Danke. Nein. Ah. Nein ich, ich bin so weit weg. Du bist aber so weit weg von mir. Dabei war ich doch direkt hinter dir. Ich, ich hatte eine Brandgranate. Die sind eigentlich ziemlich gut das war echt so ein wie geht wie lange geht eigentlich der erste part schon schon 43 minuten Was? ich würde sagen wir machen jetzt noch eine runde ja da wir schaffen halt keine dring ist das so stressig hier läuft glaube ich so ein typ mit so einem mit so herum ich glaube dem müssen wir auch erledigen dann dann spawnen ja keine leute mehr ich glaube irgendwie sowas war das ich den versucht anzuballern aber wir sind mit die munition ausgegangen bevor er kaputt gegangen ist das. meine ich jedenfalls ich glaube wir müssen den erledigen dann kommen wir weniger leute nach da oben ist er. Wo ist er da ganz oben wo der vorher war Ach, der ist tot naja nee, noch nicht ich treffe die ganze Zeit. ich glaube jetzt jetzt hat er abgelebt er ja. ist tot ja, ich glaube hilft ein bisschen wenn ich uh -oh. mich die irre. bleibt draußen ihr kommt nicht rein immer zum anderen fenster Oder zur anderen tür meine ich <lacht> Oh, der Schrank kaputt. Oh, die sind hier. Ja, ich muss mich hier ein bisschen um die hier kümmern. Wir haben Gäste. Ja. Ich habe gerade keine Zeit, half dir in Empfang zu nehmen, da ich mich hier um, um unsere anderen Gäste hier kümmern muss mit meinem Messerchen. <lacht> ich will auch. <lacht> Ich gar Immer alle weggekickt. Immer right gestochen. wenn er oh. Oh nein. Oh nein. Ich, so. ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier ich ja, ich Granate! Granate! Kill Anna! Oh, warte, Moment, ich habe auch eine! Granate! Na Nein, du machst doch gar bist du Komm mal hier raus. Ah, ich hab's da noch einer hinten. Der decke ist übrigens bei mir. Nein, ich sehr Ding nicht. Ich dock den hat fast ran. Ah, gut. Nein. Oh, ich stehe schon wieder. Ich doch geil, Recht, recht, was? Schieß oh. drauf. Warte, oh, der Dick ist nicht hier. Oh. Okay. Ja, oh, ich hab keine Rolle. Oh, oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, da! Oh. Bleibst du da, wo du bist? Oder die MG. War oh, ein bisschen Muni. Da hey. Na oben. nach oben. Okay. Oh Gott, das schwenkt gerade volle Möhre. Da. So. Oh, ist jetzt noch ein Fass mal hier rüberspringen das kraut so, warte den kann man so erledigen noch nicht Okay. so weiter rüberspringen jetzt einfach rennen einfach rennen diese sollen heute noch schaffen ja ich möchte das ja. auch gerne noch schaffen ja, ja, ja. dann Kirk du könntest, könntest jetzt bitte mal kommen wenn das wäre voll Knorke von dir hab es so im Moni ah, der dicke dicke ist das Haus hier das hier hoch müssen wieder woanders <lacht> Ah! Ah! Ah! da brust dann geht das schon wieder schon wieder. Ah! Oh, hier rein, ja. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Nein, gar nichts ist in Ordnung. Du bist du so. Ich bin gerade auch rumgelaufen. Ah! Oh, brauch... okay. ah, ich brauche okay. ich brauche ein bisschen Hilfe, ja. Der Dicke ist bei mir. Ah, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf! Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. Oh. Bist du oben oder unten? Ich bin oben. Da kommt der Dicke jetzt hin. Ich hab mich am Tor, ja. Ah oh. oh, ja, sie brennen, ich sehe es gerade. Wieso lange kann aber mal aufhören, ja. Ich bin reingesprungen. Wir. Okay, endlich, Mann. Ja, endlich. Oh Gott, ey. Oh, endlich. Ja, ja, ja wir nehmen Cover. Das war einfach. das ist glaube ich, nur seit 50 Minuten hier drin. Ja. Ende von Kapitel 1. Hey, 1. Noch B. Ich habe auch B. Ja. Also Präzision. Und A. Besichtige Gegner S. Mhm. Äh, gestorben. Oh mein Gott, wir sind fünfmal gestorben. Ach, warte. Na komm weiter. Ja. Glaub, ja. Rein, ins Menü oder so. Ja. Yes. Okay. Gut, das war erst part genau. von resident evil 5 ja es geht heiß her kann nur gut sein so wie das jetzt hier gerade alles passiert ist genau und ja weiß nicht ob ich das hier noch schneide ob ich oder ob ich den ersten part hier mit diesem spektakel beginne aber werden wir ja sehen ne? ja das war jedenfalls für diesen part im nächsten part machen wir das nächste part. genau